Für mich ist nachhaltig und Nachhaltigkeit einfach das zu nehmen, was man hat und nicht über seinen Verhältnissen zu leben und den Planeten und seine Mitmenschen, seine Umwelt nicht auszubeuten. Nachhaltigkeit ist für mich ein alldurchdringendes Konzept, in dem es um meinen Nächsten geht, in Raum und Zeit und in dem ich diszipliniert mit mir und gütig mit den anderen umgehen. Nachhaltigkeit ist für mich eine Lebensweise, die die sozialen Aspekte, die ökologischen und die ökonomischen Aspekte verbindet, um zusammen eine Erde zu schaffen, die deren Ressourcen nicht ausgebeutet werden, die Demokratie beinhaltet, die soziale Gerechtigkeit beinhaltet, damit wir im Endeffekt eine Erde haben, die wir guten Gewissens an unsere nächsten Generationen weitergeben können. Nachhaltig würde für mich bedeuten, wenn, äh, einfach, wenn es weniger oder am besten natürlich überhaupt kein Leid mehr auf der Welt, sprich zum Beispiel Hunger oder Armut geben würde. Denn eigentlich müsste das nicht sein. Wir könnten total nachhaltig sein, wenn wir alle vor allen Dingen äh, mit Herz und Verstand äh, und nicht nach dem Geldbeutel leben und denken würden. Das ist für mich das ist eine einfache Erklärung, aber das ist für mich auch das. Also füge keinem anderen Menschen Leid zu. Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen acht weltweit gültige Entwicklungsziele formuliert. Was wurde in den letzten 15 Jahren erreicht? Welche Ziele konnten nicht umgesetzt werden? Das MDG 7, die Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit, ist in vier Unterziele gegliedert. Erstens, nachhaltige Entwicklung in staatliche Politiken und Programme integrieren. Zweitens, den Verlust biologischer Vielfalt reduzieren. Drittens nachhaltiger Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. Viertens bessere Lebensbedingungen für Slumbewohner. Um mehr über den aktuellen Stand zu erfahren, haben wir uns verschiedene Projekte aus Berlin und dem Umland angeschaut. Sie alle beschäftigen sich mit Themen der Nachhaltigkeit. Studium Ökologikum machen ehrenamtlich, in ehrenamtlicher Arbeit Studenten der Universität Potsdam, aber auch Mitarbeiter der Universität Potsdam, Doktoranden, aber auch ausgebildete Doktoren. Und wir werden halt auch von mehreren Mitarbeitern der Universität unterstützt. Meine Motivation, das Studium Ökologikum mit zu unterstützen, war hauptsächlich, dass es das Thema an der Universität auch in meinem Studiengang Ökologie sehr selten gibt. Und auch nie umfassend, sondern es wird immer nur angeschnitten, wenn es zum restlichen Thema der Vorlesung passt. Und zum anderen dachte ich, dass man mit einer Vorlesung und mit den Seminaren sehr viele Studenten auf einmal erreichen kann. Und es war eigentlich das Verlockende, dass man ähm, zusammenarbeitet in einer Gruppe von anderen Studierenden und dann sehr viele andere erreicht mit diesem Thema. Wir befinden uns hier in Wernsdorf am Rande Berlin, wo wir im ähm, kollektiv als Verein ein äh, Tagungshaus betreiben. Also ich würde das äh, Projekt insofern als nachhaltig äh, beschreiben, weil ähm, also einmal äh, so sozial versuchen wir nachhaltig zu sein, also in unseren Entscheidungen ähm, einen Konsens zu finden und eben nicht äh, keine Hierarchiestruktur äh, zu haben, sondern so Entsch Entscheidungen gemeinschaftlich zu finden. Dann eben ähm, dadurch, dass die finanziellen Mittel insgesamt eher begrenzt sind, halt, ähm, entsteht halt auch so eine Nachhaltigkeit, indem man viel mehr repariert, als, als dass man irgendwie sich jetzt einfach was Neues kauft. Also wir versuchen halt immer mit dem, was, was da ist, einfach irgendwie Sachen, die kaputt sind, dann zu reparieren. Das hier ist ein Dörrgerät, also ich, äh, es ist dazu gedacht, äh, Obst oder zum Beispiel auch Gemüse, Tomaten oder ähnliches zu trocknen, um es zu konservieren und äh, es funktioniert wie folgt, die Sonne trifft hier auf diese Tannenzapf äh, Kiefernzapfen, es ist nicht wichtig, dass das Kiefernzapfen sind, es ist einfach wichtig, dass das was Dunkles ist, was halt die Sonne äh, irgendwie, also das Sonnenlicht in Wärme umwandelt. Und dann wird diese warme Luft in diese Kiste geleitet. Und äh, in der Kiste befinden sich dann so, ähm, ja, so äh, Metallroste, auf denen man dann das äh, Zudörende lagert. Ich bin Benni Herlin, ich arbeite hier in Berlin für die Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Und wir haben diesen Weltacker. An der Havel diese 2.000 Quadratmeter entwickelt aus der Überlegung, dass äh, weltweit es etwa 1,4 Milliarden Hektar äh, Ackerland, also nicht Grünland, das kommt noch dazu, reines Ackerland gibt. Und wenn wir etwa mal annehmen, 7 Milliarden Menschen sind wir im Moment, dann kommt auf jeden 2.000 Quadratmeter nach Adam-Riese. Und ein solches Feld von 2.000 Quadratmetern haben wir deshalb jetzt mal in Gato an der Havel angelegt, äh, damit wir einen sinnlichen Eindruck von diesem Weltmaß äh, bekommen. Ich begleite das ganze kulinarisch, Ich bin sozusagen äh, gelernter Koch und äh, beschäftige mich jetzt auch ein bisschen mit Behind-Cooking, also wo kommen Lebensmittel her, was sind gute Lebensmittel und was ist eine gute Landwirtschaft. Genau und äh, betreue das Projekt äh, vor allen Dingen auf äh, kulinarischer Ebene. Wir haben im vergangenen Jahr auf dem Feld angebaut Proportional, was auf den 1,4 Milliarden Hektar wächst an Getreide, an Ölfrüchten, an Gemüse, an Obst und so weiter und so fort. Das ist interessant, mehr als die Hälfte allein ist Getreide. Riesige Flächen sozusagen, von denen nur ein äh, kleiner Teil, weniger als die Hälfte, überhaupt der menschlichen Ernährung dient. Also das meiste geht da für Sprit und für Tierfutter und andere Zwecke drauf. Dieses Jahr bauen wir hier auf der Fläche das an, was ein Mensch braucht, um sich gut und gesund zu ernähren. Dementsprechend wird es dokumentiert und auch verarbeitet. Also meistens essen wir das hier gemeinsam auf dem Acker, aber dokumentieren das so, dass es am Ende hoffentlich für einen Menschen weitergeht. Eine der Wurzeln äh, unserer 2000 Quadratmeter ist ein Projekt, das nennt sich Weltagrarbericht, an dem ich äh, viele Jahre teilgenommen habe. Das war ein Projekt der UNO und der Weltbank. Und viele der Experten, mit denen ich es dort zu tun hatte, hatten davor diese Millennium Development Goals, diese Jahrtausendentwicklungsziele, Formuliert und auf den ersten Blick kann man das vielleicht für etwas Lächerliches halten und das stimmt auch. Ja, natürlich kann man sich da vieles irgendwie zurechtwechseln und kann sich das irgendwie zurechtbiegen. Aber ich bin eigentlich ein Freund und ein Verfechter dieser Millennium Development Goals, weil ich glaube, dass es an und für sich schon ein großer Fortschritt ist, wenn die Menschheit sich darauf einigt, wir haben gemeinsame Ziele. Nachhaltigkeit, das ist ja auch ähm, global gesehen ein wichtiges Thema, weil eben ähm, die Ausbeutung ähm, kann, kann ja einmal hier äh, entstehen, so, aber es kann ja auch ähm, einfach durch, durch irgendwie total überhöhten Konsum hier in, in der westlichen Welt einfach äh, dann zu Ausbeutung in, in, der, ähm, in Ländern des globalen Südens kommen. Und ich denke auch, dass Europa sehr stark andere Länder oder eben nicht europäische Länder durch ihre Brille anschaut und ihnen ihre Konzepte vermitteln möchte. Was ich soweit theoretisch be bejahen würde, dass es okay ist, wenn es passieren würde, wenn Europa wirklich nachhaltig wäre, also wenn wir wirklich Konzepte hätten, die richtig einschlagen würden, also die überall funktionieren würden. Aber ich denke halt nicht, dass unsere Konzepte überall funktionieren, zumal sie halt auch nicht wirklich immer nachhaltig sind. Da möchten wir einen Beitrag zu leisten, deutlich zu machen, dass wir hier in Deutschland zu den schlimmsten Entwicklungsländern, zu der niedrigsten Stufe von Umweltzivilisation gehören, die im Moment auf dieser Erde im Angebot ist. Also was ich ganz wichtig finde bei der Formulierung dieser Sustainable Development Goals, der neuen Ziele, die die Millennium Development Goals ablösen sollen, ist, dass sie diesmal für alle gelten sollen. Denn die Millennium Development Goals waren ja im Wesentlichen als klassische, wenn du so willst, koloniale Entwicklungsziele für die Armen dieser Welt formuliert. Jetzt haben wir endlich begriffen, und das ist großer Fortschritt, dass das, was wir an Überschuss äh, produzieren, das, was wir kaputt machen, viel wichtiger ist für die Nachhaltigkeit als das, was äh, arme Menschen äh, in Afrika oder in Asien zu dem Problem etwa des Klimawandels oder des Verlusts von Artenvielfalt äh, beitragen. Ja, Nachhaltigkeit ist ein irgendwie inflationär verwendeter Begriff auch und ist dadurch irgendwie auch dann so ein bisschen im Verruf geraten. Nachhaltigkeit ist finde ich halt auch ganz viele verschiedene Aspekte. Also dass, dass halt man kann irgendwie ähm, ökologisch nachhaltig leben, aber trotzdem äh, andere Menschen Ausbeuten, indem man in einer Sozialstruktur lebt, die, die vielleicht irgendwie auf Ausbeutung ausgerichtet ist und dann, dann zwar irgendwie ökologisch, aber nicht sozial nachhaltig lebt. Ich denke auch, dass es verschiedene Definitionen von Nachhaltigkeit gibt, selbst wenn das Wort in der Sprache nicht auftaucht. Ähm, vor allen Dingen, weil jede Generation sich schon überlegt hat, wie sie die Erde oder ihren Platz der nächsten Generation übergeben möchte. Und dann auch überlegen, wie wir danach handeln müssen. Ich persönlich sehe mich in so einer Position, dass ich in so einem Bildungsauftrag eigentlich habe. Und dass meine Verantwortung eigentlich daran liegt, irgendwie junge Menschen an diese Fragen heranzuführen und gemeinsam auch Lösungsansätze zu erarbeiten. Aber dass die Verantwortung eigentlich in jedem Einzelnen jeden Tag sich stellen muss zu viel eingekauft haben, dass es Sonderangebot war. Ich denke, man muss auf allen Ebenen anfangen. Das bedeutet auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene, auf regionaler, lokaler Ebene. Und ähm, man muss dafür sorgen, dass alle diese Ebenen sich miteinander verzahnen können, um einen bestmöglichen Erfolg äh, zu verspüren. Genau, also ich denke schon, dass äh, wir alle eine gewisse Verantwortung haben, die sicherlich immer unterschiedlich ausfällt. Aber es äh, ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, Verantwortliche zu suchen. Denn die Verantwortung liegt letzten Endes natürlich immer bei einem selbst. Wir sind die Konsumenten, wir sind die Akteure, die hier leben und die unsere Welt gestalten. Und deswegen ist jeder noch so kleine Mensch verantwortlich. Was wir nicht machen dürfen, vor allen Dingen in der Zukunft, denn wenn wir mehr Menschen werden, wird ja sozusagen die Quadratmeterzahl pro Mensch äh, geringer, sind im wesentlichen drei Dinge. Erstens, wir dürfen nicht, wie wir das im Moment äh, machen, mehr als ein Drittel einfach wegwerfen. Das geht nicht. Zweitens, wir sollen uns nicht einbilden. Wir könnten das Öl, was wir nicht mehr aus dem Boden pumpen, jetzt auf dem Acker anbauen. Also hier in Deutschland zum Beispiel ist mittlerweile ein Fünftel der gesamten Ackerfläche für Energie- und Spritproduktion äh, unterm Flug. Das geht nicht. Und drittens, wir dürfen nicht derart viel Fleisch essen, was nicht von der Weide kommt, sondern aus Getreide produziert wird. Das ist übrigens auch Fisch teilweise aus Aquakulturen. Das geht auch nicht. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Wir werden äh, gichtig und wir werden äh, wir kriegen Herzinfarkt und sonst etwas. Also es ist richtig ungesund, was wir Deutschen an Fleisch zu uns nehmen. Es ist aber auch für den Planeten nicht tragbar, dass wir 80 Kilo pro Mensch, also vom Baby über den Vegetarier bis zum Kreis hier in Deutschland an Fleisch äh, verzehren. Das hat nichts mit Veganismus oder Vegetarismus notwendigerweise zu tun, sondern einfach nur mit dem angemessenen menschlichen Maß, sowohl was unsere Gesundheit betrifft, als auch was die Verfügbarkeit von Fläche für die Produktion von Tierfutter betrifft. Wenn wir diese drei Dinge vermeiden, können wir uns prima äh, von sehr viel weniger als 2000 Quadratmetern Ernähren. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass der Boden, von dem ich gelebt habe, wenn ich dann selber mal in diesen Boden wieder zurückkomme, in einem besseren Zustand ist als zu dem Zeitpunkt, als ich geboren wurde.